Ja, willkommen hier, meine lieben Gäste am Stubai Gletscher bei traumhaften Bedingungen, bei herrlichem Sonnenschein. Ich begrüße Sie hier im Big Family Ski-Camp am Stubai Gletscher. Die Kinder können es schon kaum erwarten, einen herrlichen Tag hier am Stubai Gletscher zu verbringen. Hier am der Mulmelebahn haben wir einen neuen Border Cross gemacht mit Steilkurven und eine Wellenbahn. Welches Kind träumt nicht davon, einmal mit einem Pistenpulli mitzufahren? Hier exklusiv am stubai Gletscher machen wir ein Pistenpulli-Reiten für unsere Kinder. Wir bieten auch einen Kindergarten hier, ab drei Jahren, wo die Kinder nicht Ski fahren müssen und auch den ganzen Tag gut aufbewahrt sind. Musik Speziell für unsere Jugendlichen haben wir auch eine neue Fun -Slope gemacht. Es ist eine super lustige Piste, wo sie wirklich Spaß haben mit Steilkurven, mit Wellenbahn, mit Sprünge. Super für unsere Jugendlichen. Ganz neu hier am Stubaier Gletscher ist die Eisgrotte. da können die Kinder dann eintauchen in die Stubaier Gletscherwelt und werden den Eisberg des Stubaier Gletschers richtig kennenlernen.